Tag, neues Glück. Geht weiter. Übrigens, Jana, vielen Dank, dass du mich abonniert hast. Oh, ja Grüße aus Dresden. Ja, ich habe gestern erst mal meine Brille gesucht. Da habe ich eine halbe Stunde, noch eine Stunde, fast das Auto noch mal aus und ungeräumt, alles, alle Schränke leer und gekocht und gemacht, nie gefunden. Zu Hause habe ich mir noch mal die Videos angeguckt, wo du die gehabt hast, also ich war mir sicher, dass ich die mit hingenommen habe, oder ins Auto zumindest, und in die Garage, also das wusste ich mehr, wo ich die abgelegt habe, alles gesucht, alles gemacht, dann habe ich zu Hause noch mal die Bude umgekrempelt, wo könnte du die Brille hingelegt haben, eigentlich hat die einen Stammplatz, aber keine Ahnung, ja. Und jetzt will ich anfangen, mal Wasser zu machen. Gucke hier rein. Und was liegt da? Scheiße! mal los. Ja, Messgerät habe ich natürlich wieder vergessen. Ich wollte ja mal messen wegen Ladung, was hier nun kommt. Ob ich hier noch was passen muss, oder... Was hier der Fall ist, warum dann hier einschaltet. Beziehungsweise ich könnte ja mal das Auto, das Ladegerät einstellen und dann sollte ja die Batterie dann mal voll sein und irgendwann das Ding schalten auch. Das werden wir mal probieren. Jetzt schließe ich schließe erstmal mein Waffen wieder an. Oh, ich bin nicht. Mein Schalter geht nicht hier. habe hier ein Wasserhahn mit Schalter drin? Man hört nur Klacken. Aber du läuft nicht. Ich hatte jetzt zum Probieren schon gebrückt hier. Da lief sie an. Dort sind ja, die Sicherung durch. Ich habe schon immer die drei am Bergkischung hier drin gehabt. Die reicht nicht eigentlich scheiße dafür. Aber nicht ausgegangen. I can't nur no aber der Musik könnte ich nicht schaffen. Ja, so sieht's aus. Die Könnte man Angst kriegen, war aber vorher bloß reiner medizinischer Alkohol drin. Und da waren sogar noch 100 Gramm drin. Den habe ich gebraucht, von Ebay auf, auf Ebay gekauft. Und da waren sogar noch 100 Gramm Alkohol drin, wenn ich den umgedreht habe. Ja, ist doch eigentlich erstmal ganz gut geworden. Den habe ich noch nie, ich brauche noch richtige Karten. Gucke ich jetzt mal im Baumarkt, ob ich da noch was finde. Und das Wichtigste geht Mal, Ich habe Strom, ich habe 12 Volt, ich habe 2 Volt, ich habe USB, ich habe einen Schrank. Rein theoretisch bräuchte ich durch so eine Matratze einfach und könnte unten schlafen. Aber ich mache mich jetzt mal ans Ausmessen und baue hier so eine Art Liebe zusammen. Und dann möchte ich jetzt sehen, wie weit ich hintergehe. Aber ich werde mich erstmal so weit aus der Affäre ziehen, dass ich meinen, meinen Taster wieder anschließe. Dann kann ich, wenn der Motor läuft, drücken. Das Ding schaltet ein. Und wenn ich den Motor ausmache, geht es dann automatisch aus. Das klappt ja. Aber ich war im Baumarkt gewesen, habe jetzt das Zeug für die Sitzbank geholt. Erstmal nur für die Sitzbank. Das Brett zum Ausklappen, was ich dann als Liege mache, habe ich noch nie geholt, weil ich das dann genauer ausmessen will, wenn die Sitzbank weit zusammengebaut ist. Und jetzt müssen wir erstmal die dicken Leisten sägen, weil die gab es nie im Zuschnitt. Die Batterie zeigt es mir jetzt mit 11,2 11 Volt an und der lädt trotzdem noch richtig drauf weiter. Also nicht so toll. Und um eine technische Zeichnung hier zu zeigen. <lacht> Jeder der das beruflich macht, schlägt die Hände über den Kopf. und kann die natürlich nicht legen. Aber ich komme klar damit, ich weiß was ich zu tun habe bild ich mir zumindest ein. So, die Dinger würde ich jetzt. muss weg, mir neu Hilfe nehmen. ich Ein kleinen Überschüffel hatte ich vorher oben gehabt. Das hat's gedacht. 31. Ich hab die bitte wieder falsch. Gemessen, Ich habe 34 gemessen. Dann machen wir das in die Video. 对 sure. Sure. Hier ist mein Urstöter, den habe ich gefunden. Du hey ikke google det. Jeg ved ikke, da werden wir uns bestimmt noch mal neue Sägeblätter holen müssen. Ganz lange kann ich jetzt das Blöcke wie Jenny machen, weil der Tochtbode dann noch was bringt. Thank <laughs> you. Der Löffel ist noch verkramt, da komme ich jetzt nie ran, warum man halt ja anderweitig das Werkzeug auf der Kränkelstraße vorbeigefahren. Da ist es auch noch ganz lecker. Zum Einkleben der Spüle möchte ich die nochmal locker machen. ich muss dann raus Wie spät ist das? Zehne ist es. Ja, ich bin jetzt fertig hier soweit. Bank ist drinnen. Es fehlt bloß noch dieses Brett zum Aufklappen, was dann da als Bett fungiert. Das habe ich jetzt gerade noch ausgemessen das und bestellt ich baue ich dann morgen ein. Und ja, soweit bin ich eigentlich zufrieden. Man hat reichlich Platz. Gut, ist nie ganz so sauber gesägt. Also, ich werde hier noch mal ein bisschen was ändern. Hier die Innenleichte baue ich nochmal aus, wo ich drauf sitze. Ich zeige das mal hier in der Kamera. Also, ich habe hier einen Zentimeter ungefähr platz gelassen, weil ja hier diese Klavierband noch reinkommt. Das hält ja die Lasten nie aus, deswegen muss das ja noch aufliegen hier. Ansonsten sitzt man hier ganz gut drinnen. Ich noch, kann ich hier noch eine Matratze drauflegen und der Bisch kommt unten rein. Und da hat man jetzt hier schön den Schank und die Bank daneben. Ja, die leichte baue mal, säge ich nochmal ein Stück ab und dann kommt hier aber eine leichte drüber auf die ich dann die Verlängerung einlege. Ich habe noch eine Verlängerung, dass ich hier auf zwei Meter ungefähr komme. Und das mache ich bloß so, dass ich ein Brett mit zwei Füßen hier drüber lege. Das wird einfach so reingelegt. Und das kann man hier hinter dem Schrank gut verstauen, denke ich mal. Hier habe ich jetzt aufgelassen, dass man von der Seite was reinlegt. Ich mache oben keine Klappe rein. Hier habe ich schon mal eine Steckdose dran geklebt. Hier haben wir 2,20 Volt. Ups, ähm, so. Wasserkanister, Wassertank. Waschbecken und Ablauf. Ablauf kommt noch eine Schelle drum. Ich hatte 19er Schlauch bestellt, weil im Angebot stand, dass der 19er Stutzen hat hier. Aber da habe ich den Schlauch nicht drüber geklickt. Deswegen habe ich jetzt hier einen Adapter von 22 auf 19 gemacht. Der 22er ist etwas zu groß. Wenn ich jetzt Wasser ablasse, tropft das leicht. Aber ansonsten bin ich voll zufrieden. Und da haben wir hier den Deckel. Ich könnte den Wasserhahn hochklappen. Und laufen lassen. So und... Wie gesagt, hier kommt noch ein Brett drüber, das klappt man dann so auf und hat eine gerade Liegefläche. Für eine Person eigentlich reichlich, mit, sind knapp 80 cm oder so. Und weil ich mir jetzt überlegt habe, wenn man doch mal zu schläft, kann man ja hier eine Matratze drüberlegen. Das ist ja eine ebene Fläche der Tisch, der Schrank. Also von daher bin ich eigentlich voll zufrieden, wie ich das nicht gemacht habe. Und hatte gerade noch bei Hornbach die restlichen Bretter bestellt, die ich jetzt noch brauche. Ja und ein Brett habe ich übrig, da habe ich einfach nie aufgepasst, weil ich bestellt habe. Aber das werde ich dann hier wahrscheinlich als Tisch nehmen. Das kommt dann so ran, wenn man von draußen mal irgendwie mit dran will oder so. Der Abstand, da ist gewollt, weil die soll ja hier ein bisschen überstehen, um die andere Platte aufzunehmen. Weil ich übrigens noch sagen wollte, mit meiner Zusatzbatterie sieht allerdings sehr gut aus. Ich habe den ganzen Nachmittag den in, im Wetter laufen lassen und zwischendurch immer die Leisten gesägt. Und da steht immer noch auf 100% Batterie. Allerdings was es im wird blöd ist, der schaltet sich nie automatisch ein, jetzt wenn ich einen Motor starte. Entweder ich ziehe noch eine komplette D-Plus-Leitung hinter, aber da muss ich sehen, ob ich irgendwo noch eine finde. Beziehungsweise Klammer 15 geht ja nunfalls auch die Zündung. Mit Zündung an lässt man das Auto ja eigentlich kaum stehen. Aber besser wäre schon D-Plus. Ich denke mal, da bin ich morgen dann soweit fertig, dass dann durch noch ein bisschen Elektrik fehlt, was ich dann so ab und zu mal nach Feierabend noch mal schnell mit reinziehe oder so. Hatte ja jetzt bloß eine Woche Urlaub. Den habe ich voll, voll durchgearbeitet, kannst du sagen. Ja gut, ich habe ausgeschlafen früh. Das ist schon viel wert und habe mich auch nicht tot gemacht, also von daher heute war ich auch zwischendurch beim Bäcker gewesen und habe mir noch mal ein Stück Kuchen geholt und ja, also Stress habe ich kein gemacht, aber richtig Urlaub war es halt auch nie. Na gut, morgen geht's es weiter, ciao.